So Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Apex-Video. Ich habe gesehen, es kommt sehr gut an und das freut mich. Ähm, ich bin gerade gegen Ende von meinem Master-Push, mehr oder weniger. Ähm, dementsprechend wünsche ich euch auch heute ganz viel Spaß mit dieser geisteskrank -Runde. Ich glaube, das war in, in master pred Lobby, so äh, eigentlich meine beste Runde bisher, was Damage und sowas angeht. Dementsprechend äh, schreibt mir auch wieder sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Und äh, haut ordentlich Likes rein, damit ich sehe, dass ihr noch mehr sehen wollt davon. Äh, ich habe heute vorweg wieder eine Level Up Aktion für euch. Und zwar habt ihr 20 mit Code XHANKY auf eure gesamte Bestellung. Außerdem gibt es den ganzen Mai über ähm, zu jeder Bestellung einmal Eistee für sich dazu und Ready to Drink, also den Nuke Hydration Drink. Ja, checkt das Ganze sehr gerne aus. Kurs geht raus für den Support. Guck mal, ob einer Split ist. Einer komplett Split, ja? Hey, die landen linke Seite. Nein, nein. Nee, Wir waren alle, bei, im alle drei beim großen Haus, ist. alle drei, haben uns eigentlich den kompletten Loot gelassen. Naja, Loot, was man looten dann kann. Gib mir Audio bitte. Gib mir Audio. Ich hab nur eine Waffe. Links vorne. Da ja, drüben auch. Ich gehe zur. Ich gehe zur. Einer hier, ich hier oben. Noch kurz. Ich kurz. Jo, ich schau. Einer hier drinnen, Watson. Watson und Catalyst noch. Einer hier oben am auf Haus. Nach, nachher, ja. Lass mich mal Catalyst cracked hier. Auf, auf dem Dach 130, auf dem Dach 130. Der geht nach hinten. Catalyst war hier auch cracked. Gleich da, gleich da, gleich da. 2 no? gegen 1, 2 gegen 1, Catalyst letzte, hier. Ja. War Hälfte leben. Facts! 2 gegen 1. Links ein Building, oder? Ja, ja. Der Party ist schon da. Weil ja, ich mich nicht verhört habe. Ich glaube, das ist nur die Catalyst. Catalyst ich auch. Die komplett auch. Sorry. Ich geh direkt auf Herz, Lukas. Ja, mach zu. Habt ihr noch gehört? Ich starre gleich, aber ich sehe von oben gerade nichts. Und wenn dann noch immer im Haus hinten zeige ich nichts. Doch, on me. Hast du sie? Nice. Ja, ja. Okay. Okay. on me? Ich hab nur eine Waffe, ich würde nicht überhaupt irgendwas looten. Da muss ich... Hier liegen sieben Schwarz an mir. Du bist so süß, ne? Du schreist halt neunmal. Zwei gegen eins. <lacht> ich denke so, halt die Fresse, Digga, lass mich doch einmal was hören. Ja, sorry, beruhigt. dich. Nee, ist ja gut, dass du das callst, aber so, du hast es glaube ich sechsmal gecallt oder so. Wirklich. Ich dachte immer so, Diggi, ich, ich weiß, ich weiß, egal. Das wird mir aber öfters gesagt, dass ich ein bisschen zu overhyped bin. Nee, ich finde das nicht schlimm, ich call auch laut und viel und so. Aber du weißt ja selber, wie wichtig es ist. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Fight einfach aufpassen, dann müssen wir aufpassen. Ich komm ich muss auf jeden Fall looten, also mein Loot ist barely shit. Wir sind Blue. Oh, äh, braucht einer einen blauen Bolt? Ne. 301 Zombie Blue, Mag. Rucksack. Oh, eigentlich nur noch ein bisschen Heavy und eine Platte und dann bin ich ready. Die fighten hier, ne? Bei Rift. Helmet hier, Level 3. Heat Shield hier. Laser Side hier, Level 3. ich komm zurück jetzt. Wings out. Over so, Ich weiß ich fühle die K nicht so wirklich. Keine Batterie, hat jemand eine über? Nee. nee. Ah. Ja, Hier links, Lobershop. Ihr seid noch alleine, ich bin 20 Sekunden hinter euch. Ich lenke die ein bisschen ab von euch. Eine minus 115, Valkyrie 115. Zwei cracked. Ich hab ein mies nice, GG. Ja. Junge, was ja, für eins. Das andere Team Beck will kommen, weg hier, weg hier, weg hier, das andere Team kommt jetzt. Ich hasse ja, das. Sind sowas drin. Mann. Die sind durch, die sind durch. Ja, die. Einwerfen. Ich habe auch gerade 20 und 30 Lost, die ganze Zeit drin nee, ist ich. ich wurde einfach zurückgesetzt, so richtig, so 5 Meter nach hinten. Like, die sippen rüber, guck mal, die sippen in die rein. Ja. ja. wirklich. Der letzte kommt jetzt auch. Lass dich mal fighten, der ist auch. Der ist von der Nock. Sia, 30 HP. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Bango, ne? Den kann. Einer müsste noch links sein. Ja, einer ist noch links. Ich rappel auf ihn, der ist alleine. Kein Engel, Bruder. Rockets kommen, Rockets kommen. Hit, hit, hit. Bleib safe, bleib safe. Nicht noch gehen. Ja, ich kann. Ja. Ja, er hat 20 KP oder so. Ja, ist ultra low. Das Team drin müsste noch da sein? Nee, ich guck die ganze Zeit hier jetzt gar nichts. Danke. Hier ist nix. Danke. Yes. Next noch ein Digi. R9, Copal Energy Mac. Er hat mir halt schon mit der Nemesis im Flug schon einen Hit gegeben. Das war so räudig. die Waffe ist ganz ich halt. Wollt ich wollte wollt nicht, ja, ich wollte aber nicht, dass er retzt. Weil der hier hat es zurückgeschafft ja. zu ihm. Wohin oh, gehen wir? Zurück zur Grid. Und einfach chillen kurz. Ja. Wir haben KP. Also, ich habe zumindest drei, aber. noch acht Squads. So, Schatz am ne? Wo wollt ihr Äh, uh, unten. Wir sind hier, verdammt, mit Bangload und so. Get ready, get the... das ist die Plan hier, Lukas? Yep. Oh, direkt vor mir, direkt vor mir! Seh nicht, seh nicht. Komm ein bisschen runter, komm. Die, die, sind, die sind runter, die sind runter. Guck mal nach Kills! Die laufen hier hinten. Ja, hier o oben. Open, open, open, ja. -up -up. Keine Chance. is cracked bei mir. Die ist links jetzt, bei der Treppe. Nee, die schildet hier, hier. Tracked. Uh, der Bangalore ist wegkommen, oder? Ja, glaub schon. Bangalore Padfinder glaub ich, ne? Die fighten aber hinten noch. Hast du noch eine Zip, Ne, Nee, 40. 60% noch. Lass gucken gehen, oder? Ich ja. geh mal noch hoch zu Lukas, dass er nicht allein da oben ist. Ich glaube, die sind drinne, Diggi. Sollen wir runterkommen zu dir? Ich glaube schon. Ich glaube, die waren Turbine oder so. Höhne Weg. Das ist Lukas. Und da. Ja, die links hier unten. Sie ready. Kurz, merkt geht gleich. Direkt vor uns, ja. Ja, yeah, hier vor uns. Ich piek von drin. Cracked! 50 Flash, 20 AP! Die Bang läuft hier low. Da ist noch einer. Der, der hält, der ist ready war. Nicht getroffen. Muss das drüben. Die Bang ist nach hinten durchgezogen in den rechten. Ja, hier so. rechts da. Aufpassen hier unten. Der Quick crack, 50 HP. Der andere auf 70. Der andere 70. Ich nade das. Einmal links. Oh fuck. Ich bin dead Einmal noch gehittet hier. Die ist Flash noch immer. Einer minus 60. Oh, aufpassen, komm zurück, kommt zurück, Lukas. Noch ein Team. Ich bin hinten. Who das eine Team. Die resten da. Hier an der Ecke, hier an der Ecke resten die. Haben Hits, haben Hits. Zieht durch, der eine. Ich hab den Finish. Der andere ist nach oben links durchgezogen. Ja, ich, bei mir ist auch Loot, Jungs. Bei mir ist Loot, sonst kommt hierher. Ja, lass einfach kurz resetten, slow ja, ja, ja, Ich brauch Bats und light mal. Äh, 95 hier. Bats kann ich hier droppen, ich hab so viele. Aber auch super viele, ich hab acht ja, Stück. Hab vier, hab vier, alles gut. Hab mir äh. einen neuen Full Purple mit Digi gedroppt, ne? Nimm noch den, nimm noch den Mobi da drinnen, Jonas. Komm mal her bitte. On me, on me some Wraith. Red Evo da hinten. Pass cracked. Ist auch noch mehr Loot. Oh, Brauch unbedingt Heavy und Slider, Können wir bei Links gehen, Wie war da aber ihr hinten, ne? Ich walk up jetzt, ne? Und dann Carrier ran. Ich würde eher sagen, uh, ja, rein okay, okay, ne? Ja. Von mir, von mir. Ich meine, Zipline aufs Dach. Kann nochmal scannen. Zieh mir noch eine Zelle. Car hinter uns. Fada, fada, fada. Komm, Ich will Wohin? Am besten, am besten nach oben, wenn es frei ist, aber das nee, kommt nicht frei. So weit. Oder dann halt unten drunter spielen. Hey, ist doch frei, oder? Ich glaube, es ist auch äh, frei. Wir können da hoch. Ja. Na, naja, stark. Sehr gut. Naja, jetzt einfach chillen. Nice. Wait, ich glaube, ich einen Step unter mir gehört. Kann sein. Aber wir haben doch, das sind nicht Full Squads. Ja, hier ist etwas drin, höre ich auch, glaube ich. Werdet ihr euch gegenseitig? Are you sure about that? Oder die Spinnenwimper habe ich ja noch nie gesehen, die sind ja crazy. Wimper habe ich auch noch nie gesehen. Ist das neu? Die sind ja in nee. jeder Ecke. Maybe. Also ich habe ich hab safe einen metallischen Step gehört, unter mir. Hast du das auch gehört, Lukas, oder nicht? Dachte ich. Hm. Und wo spielen wir das? Außen am Zaun, hätte ich gesagt. Die Ecke hier? halt an den Bins An den bins hier, hier oben, die Rampe, plus die Bins. ist, glaube ich, der beste Spot. Was ist das Ding da drin? Das können wir auch spielen, sonst, wenn hinter uns nichts mehr kommen kann. Oder meinst du das mit Bins? Na hier, die Rampe, die Ecke hier. Das Ding da? Ja, ja und die Bins genau vor uns, aber da ist ein Loboshop gerade hochgegangen. Ja, da war gerade ein Loboshop. Ja, miesen Lecker gehabt. Ja, ich leg gerade auch. Ähm. Pass auf, falls hier irgendwo ein Solo sitzt. Sind zwei in der Lobby. Oh. Da ist was. Das die, die die Chasen Solo? Der Läuft bestimmt die rechts raus sonst. Sonst komm mal her, lass war, ich glaube hier ja. ist noch geiler. Komm mal her. Das Ding ist jetzt Zone pullt hier, oder nicht? Aber es kann, hm. ich, ich weiß es nicht. Ich okay. frag, ich kann es ziplern halt drüber von hier nach drüben machen, wenn man das, Ich, ich finde hier viel mehr Cover, so also, weißt du. Ich mach trotzdem das ziplern hier, hier rüber. Ja, ja, ist gut. Die haben auch keine Ahnung, dass wir hier sind. Watch einfach. Wir haben Solo gechased, der im Ring ist. Hier oben. Ich brauch, ja, ich weiß. Ich der steht da, der dran. steht da. Braucht ihr noch Bats? Ich hab, ich hab 14 Bats. Minus 150? Was ja. shot. Der ist aber da drinnen oben. Der ist aber drinnen. Sie ist auch zu zweit. Uh, das war kurz Damage. Ouch. Ouch. Ouch. Braucht ihr jetzt noch Bats? Nee, Mette will hin. Ein geht nur. Hier sind drei Beds. Ich hab noch neun. Er ja, es pullt wirklich rüber. Wir sollten... Oder? Nee, das wir ist Da ist stock. gar keine Zone, Die. Wir müssen hier die Treppe gar nicht einnehmen bei uns. Guck mal nach vorne. Hier mal. Ja, vorne. ja, ja, ja. Ja, ich bin da. Vorsichtig, okay. aber, ne? Ja, ist frei, ist frei. Ist drin. Wir sind im Ring gerade. Komm mal her. Eben das mal mit mir ab. Rausen, er hat überlebt, no way. Ja, die oh, müssen warum? ja gleich raus, die dann müssen, dann raus. Dann ja, müssen ja gleich raus und dann nehmen wir. Ja, ja. Ja, aber wir müssen trotzdem von oben links raus. Links raus, links raus. Ich aim bei mir ab, ja? Die gehen links raus, die gehen links raus. Das ist doch gar nichts. Aufpassen von oben, banger minus die. 70, eine minus 70. Der ist draußen, der ist draußen. 150 auf den. Rechts einer, rechts einer, rechts raus! raus. habt die Loba, Ich bin gestunt, ich bin voll gestuntert. Ich auch, full stun. Aufpassen, Jonas, du bist alleine. Ja, ich merke schon. Ich komm jetzt, ich komm jetzt, bin da. Bangler hinter uns raus, hier, hier unten. Ich, ich die die rennt, rennt durch die Zone. Ja, die ist eh durchgezogen durch die Zone. Die haben alle Goldreste, ne? Die haben alle Goldreste, wenn ihr wechseln wollt. Aufpassen von oben. Oben, ja oben, oben an der Ecke. Aber 16. Um einer ja. crackt, einer cracked. Einer geht, über, cracked. Geht, über links, geht über links, wir gehen auf unseren Oben okay. um einer 150, 160. Wir können das nicht pushen, chill da ein bisschen, kommt runter. Wir, wir chillen jetzt einfach hier. Das sind ja. noch nicht mehr fünf Teams. Wir haben hier unten links ein Solo, Jonas. Die schießt auf den, der ist Solo, das ist die Bangalore. Bin bei dir. Ich, ich schaue auf Team, ich geb euch, Cover. Ich geb euch okay. Cover. Zu dir, zu dir, Low. Ich hab, ihn, hab, ja. ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ein Solo noch und da könnte ich da drüben, ein Team noch oben. Und sonst weiß ich nicht, wo der letzte ist. Oben ist ein Trio. Der ist goldener R9 hier, ne? Jungs. Hab ich, hab ich, hab ich. Ich brauch, ich brauch unbedingt ich brauch. Energy. Sonst sechs Waffe, das ist eine volle Box. Ja, nee, nee, das ist nur zweite Waffe. Ich hab Flatline R9. Mhm. Gib mal einen goldenen Hellbit on me. Und wenn ihr habt, Exhallow unbedingt. Einer von euch? will den Golden okay. hängen geben. Uh, yes, yes, kommt wollte nur den Arms vor? oben gucken, komm mal her. Vielleicht kriegen wir die sogar runtergedrängt mit Axis. komm mal her. Hier. Yeah. Hier im Shop, hier links. Leite mich rein. Crack, crack, crack, crack, crack. Eine One. Der zweite auch One. Zwei Stück okay. One, zwei One. Ich kann nicht bestehen der holt. Oh, noch einer Crack. Und noch für Einer knock, einer knock, einer knock. Schuss ich kassiere Nades, ich kassiere Nades. Die anderen Porschen zieht sich zurück. Die anderen Porschen, zieht euch zurück. Ja, ich kassiere auch zu so viele Nades. Ist egal, die anderen. Ja. Oder die haben nicht mal gepusht, die. What? Eine gefinisht. Ich habe wirklich so viele Nades oh, kassiert. Ich habe so wieder, Ich hab's auch wieder. Egal. Einer liegt einer, hier einer noch. Einer Bei Ihnen, bei Ihnen im Ding. Crack. Dead. Teamwipe. Guck nach Nades, guck nach Nades, vater. Ne, jetzt sind drin. Wait, you walk up, you walk up. Close. Das ist der Solo, das ist der Solo. Ne, auf der Brücke, auf der Brücke. Die werden runter. Sind runter. Bleibt oben, bleibt oben. Hier ist das Solo, hier ist das Solo unten. Bleibt oben, bleibt oben, bleibt oben. Bleibt oben. Ja, ja. Ich hab meine OED in 8%, nur warten, nur warten. Bangler 1, one, bang one unten. Letztes Team, letztes Team. Warte noch, warte noch, warte einfach, warte einfach. Die brennen aber unten und kriegen gut Damage. Ja, ich einer den knock, den einer den knock. Den nice, nice, nice. Brace hier. Keine Nade, keine Nade. Ich muss batten Same. Einer ist knock, einer ist knock. Okay, ich bin okay, unten, ich bin unten. Ich bin auch mit dir. Links, links, lass den pushen, links. Geh hier an der, der, Treppe. der Treppe. Tracked. Knock, lass raven. Brace hat 60. Ich, ich Rocket rein. Nice. nice. Schönes Ding, Jungs. Fast gut, fast KP, der gut KP, gut KP. Woo! Ja, ich habe 2200 Damage oder so. Maschine! War's eine gute Runde, die war echt geil. Apex das war eine richtig geile Runde. Ja, Mann. 18 Squad Kills, das geht klar.